Hey und willkommen zur vierten Folge von Knights of Titania. Heute haben wir die 300 Abonnenten erreicht und natürlich ein dickes Dankeschön dafür und deshalb auch die Folge von heute. Ich hätte mal gesagt, es geht jetzt auf zur Waffenkammer. So ist es? Die wahrscheinlich irgendwas anderes ist. <lacht> <lacht> ich. Ich okay. habe auch gar keine Ahnung. <lacht> ich weiß Aber das ich bin nicht. nicht mehr am Lauen. Der schaut schon mal gut aus. Hier ist das echt gruselig. Ich bin der Mr. Green, gell? Ich bin der Rotter. Und im Blau. Uh, Jump'n'Run, wer liebt das denn <lacht> nicht? <lacht> Wo ist die Treppe bergauf, <lacht> oder? <lacht> Wo ist die Treppe bergauf? <lacht> oh, zu geil. Boah, die Isam ist einmal so ein gutes Rottenfleisch. Na, no, okay, ab geht's. Schaut's nicht gut aus. <lacht> <lacht> Nein! Ah ja, das ist kein Highlight am Anfang. Ein Highlight. Ein Jump'n'Run zu Beginn der Folge. Perfekt. Ich kann euch mal sagen, es ist schön auf der anderen Seite. <lacht> ja, ist offen. Ja, es ist doch komplett anderes. Hab ich das? Ja, da äh, ist sie. Der Philipp anders. Ja, ich komme immer so weit, guck ich. Ja, Philipp war anders. Ich, wenn ich mich so kurz <lacht> anschaue. Ah, der eine Sprung. Ich glaube, ich habe sogar das Leichteste, Alter. I? Nein, I. Ist da, da komme ich nicht um. Ja, zum ersten Mal. Ja, okay, jetzt aber geschenkt da, Philipp. Nee. Guck, ich schau auf den Schaden ja, wieder. Ja, den da. Okay, mal mal. Was für'n? Den da. 3 Uhr 28 nachts. Aaaaah. <lacht> <lacht> <lacht> oh. Legendäre Abschmierung. Ich schau da mal ein weiter. Was <lacht> also, du cool LORD! Hast du schon? LORD! So ein Alter! Heimisch Alter. Ja, gleich. <lacht> Jetzt kommt so ein riesen Bakur. <lacht> oh, saugeil! Ich bin so unbedingt weiter tun, ich möchte weitergehen. Es ist ja zu geil. Alter. Äh, ich schaff den. Um die Ecken jumpen Na, Nein, hab ich das hingemacht? Ich muss das kurz reparieren. <lacht> das kommt nochmal in die Aufnahme. Na, sag nicht, dass ich das jetzt hingemacht hab. Das war. das war saugeil. Cookie? <lacht> Aber ich hab kein Backup, ne? Ja, auf Aufnahme habe ich sie. Ich muss echt erzählen. zahlen. Aber geil. 6,5 Stunden später So, nach einer Ewigkeit haben wir es dann alle geschafft, gell? Yeah. Jo! Warte, geht es nicht nach links. Bleibst es aber auf der rechten Seite. Schaut auch nicht um mich nach links. Okay. Spoiler-Alarm. Ja, ich muss euch dann noch eine Geschichte dazu erzählen. Ja, Alex, liest du. Ich habe hier ein ungutes Gefühl. Passt auf euch auf. Hier kannst du ein Spiel speichern und später fortsetzen. Oh. Oh ja, check Checkpoint. Achso, wenn ich da drauf gehe? Ja. Ich check point. Ja. okay. Und was so. kann man mit Villager? Also. Also, okay. Jetzt passt auf. Ihr müsst euch den Boden denken, gell? Ja. Und ich nichts anderes, wo du nochmal mal reinschauen, was los ist. Geh so vor und bleib aber stehen, meine zweite zweit gern wollt, gell? Habe ich die, die, die, die Dinge natürlich nicht gesehen und auf einmal geht der ganze Boden weg. Und das ist das nächste Jump and Run. Yay! <lacht> <lacht> Saugeil. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, ich bin so schuld, warum bist du so feurig? Ja, ich hab mir gedacht, heute mach ich's mal wieder auf das Schnelle. Die schnelle Variante. Vielleicht ein Äh Hä? Hey, komm leider mal von der Leitung zum Spawn. <lacht> Input transcript corrected: Im Beginn besser das das. Bruder, hört ihr es, das macht mir Angst War das die ganze Kunst, dass nur du nur da drüber kommst? Nein, du kannst einfach durch, wenn wir gehen oder? Oder kommst du nicht auf? Hier? Was? Top kommt tief? Da kommt die auf? Wie? Nein, ich glaub nicht. Mehr. Das ist eine 4er-5er-Jump. Das mal du Nein, ich glaub nicht. Mehr. Jetzt Na. haben wir uns einen Jump-Run World, wo gar keiner ist. Ja. Hm. Mei, Oh! Oh, fight, fight, fight, fight, fight. Ich habe ist gesund? Ey, die hat einen Namen. Ja, hey, so ich gehe dir nicht gut an, gut ich gesagt. So. Die können mich nicht drauf, oder? Mhm, mm. aber ich hab auch nicht hingemacht. Warte, warte, lass mir mal kurz die Spezialfähigkeit ausbringen. Geil ist. Das setzt das in Flammen raus, saugeil, Alter. Wir müssen für die Spezialfähigkeiten arbeiten. Sind ja, die Spezialfähigkeit ist echt gut. Weiter zum kurz, was steht da jetzt? Platziere den Faden. Platziere Eben, den. Ja, es waren drei in der Kiste, Nein, nochmal so. Also. Wow. Kann okay, ihr sonst irgendwas machen? Na, okay. geil. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Passt, weiter. eine ziemlich gruselige Atmosphäre da. Gehen mal okay. Okay, cool. Hey cool. ist ist wer? Ich geh mal auf. Hey, gut dass ihr es bis hierher geschafft habt. Der König hat mir bereits alles erzählt. Er hat extra für euch Ausrüstung hier gelassen, um euch auf eure Reisen zu unterstützen. Folgt dem Weg Richtung Süden und ihr werdet zum bösen, zum bösen Schloss ankommen. Jo. So, Seit wann ist das ein böses Schloss? Ich habe eine, hm. hab eine Laufschuhe gekriegt. Ah, warte mal, richtige Farbe stimmt. Ja, oh. ich muss. Mann. Ich habe Siso gekriegt. Ich, ich habe ein neues Ding gekriegt, oder? Neue Brust. Ich frage mich gerade, warum ich zwei paar Schuhe habe. <lacht> ich hab nämlich keinen. Nein, Schuhe Schuh gekriegt. Okay. Ja, ich, bin ich schon hab nur Schuhe gekriegt. Ah, ich hab zwei Leben dazu gekriegt, glaube ich. Ich kann jetzt 12 Leben haben. Ich, wenn ich mein Schwert anhab, habe, äh, hab, habe ich 6 Leben weniger. Also hat Schärfe, 5. Das wär <lacht> schön. Ich, ich hab jetzt auf einmal halt ein Leben mehr. Ey, guck ich vorhin gerade ist mein... mein Unterteil ist rot, oder? Mhm. Ja. Das ist mein Haus. Ja, gut. <lacht> ja, das ist ja so mal so. Hast du kein Grüne unterhausen? Nee. Ja, okay, also das, das Na, <lacht> aber tatsächlich nicht. Was kann ich da aufspringen Oder ist das nur so... Was von da hinten eigentlich noch? Da sind wir weitergegangen. Warum? Also da noch so, okay. Ja, passt, dann weiter. Dann kommt er da aber irgendwie aufgekommen, Ich wusste gar Nein. Nein. Und da ist eine Kisten, da hat der Äpfel, die strafen wir ein. Ja. Okay, dann. Ich nehme einen Hebel cool, ja. ja, ich habe ihn erst genug zu müssen. Ja, ich nehme einen Äpfel mit. Okay. Ich nehme natürlich alle Äpfel mit, weil... Da steht schon ein Hebel bei der Tür, wenn man ankommt. kommt, nice. Ich glaube, der war gerade der Hebel, der wir gewartet hat. Hier ist ein mhm. geheimer Gang, folge ihm. Geheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuhe okay, wow. Gehen wir links oder rechts? Ähm, links. Und was ist, wenn man rechts gehen? Rechts kommt man ja nicht aus, Das also, da ist ja spaß. Hm, das ist ja Ja, aber folgen wir den geheimen Gang, so wie es Okay, das stimmt, ja. Machen wir die dir da wieder zu. Wieso, <lacht> was ist, wenn wir von der anderen Seite kommen? Da kommen wir nie mehr raus. Ja. Ich gebe einen Hebel mit, den ich noch nicht gebracht hat. Hier kannst du hey. dein Spiel speichern und später fortsetzen. Yay. Yay, speichern. Was ist jetzt ja. los? Ist es. Mystisches. Egal, was du nur das Gewürmchen ausstellen? Hey, mein, meine Brüder, nun seid ihr hier. Nehmt das Boot und schwimmt drüber. Ich erwarte euch auf euch dann. Wenn du schon das Boot hast, dann kann ich dir auch schon erzählen, dass es das hier irgendwo im Meer eine Schatzkiste gibt. Fragt sich nur wo. Hm, viel Glück. Gehen wir auf Schatzkisten suchen, wo ist denn das Ähm, um, Der äh, da Karten droppt und. Ja, wenn man sieht die Bild braucht, aber ja, nichts. Er muss das aufdecken, weil er schon komplett aufdeckt. Ich hab's rechts geklickt und dann war sie komplett aufdeckt. Ich hab bei uns vier, ja. wo Ah, wo ich die Möbel, okay. okay. Ja, wir haben alle Botklicks. gekriegt. ich mal in die Stadt schauen oder gleich umgeschwimmen? Ich glaub, gleich umgeschwimmen, mal. Ja. Jo. Ja Und ich irgendwas ein Schatzkisten. Ja, ja, ich will das Boot gehen. Ich schau mal gerade ein bisschen auf die Schiffe, ob da irgendwas ist. Ich hab Angst an mein Boot, wenn ich das irgendwo da drin fahre. Ja, mhm. vor allem beim Aussteigen meistens schießt ich ihn weg. Ja, ausgestiegen, weggeschossen. <lacht> <In. lacht> so, uh. Ich steige mal kurz bei der Kiste aus um das Boot zu hin. Danke. Musik 2.000 Jahre später. Yo Leute, schau ab Wo? Da ist das Buch. Ja, unter der Insel. Ähm. Um. Aaaaaah. <lacht> da war ich die ganze Zeit. Ja, ich bin da überall durchgegangen. Was soll ich gewesen sein? Jo, ja, ich bin da solche Luftblasen nachgegangen. Also solche. Dinger. da irgendwo vielleicht der Luft, sonst Verrecke. ich. <lacht> komisch ist dass die Kisten nicht durch. Das zeigt schon Ich nehme mir da mal kurz den Kopf, kurz den Kopf raus und schau, dass ich... Wo ist denn die nächste Luftblasen? Ich weiß es leider nicht. Das Witzige ist aber... Ja, ich, ich stirb jetzt echt. Geil. Anderthalb. Ein halbes Herz, ein halbes Herz. Das Witzige, ich war sogar in dem Gang drinnen vorher. Ja, ja. Nicht gesehen. Ja, wie auch immer, habe ich noch Bot. Ja, es hat sich noch Baumling und Schalter drüber, drüber gegrafen werden sollen. Ja, bin ja. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Runde gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal am Wanderberg. Tschüss. Ciao.